Liebe Leute, heute kommt der Oh, -Oh, -Oh, -Oh part würde ich sagen, oder? Oh -Oh, -Oh, oh, oh, Der Andi singt gleich oh, -Oh, -Oh, oh, Der Andi freut sich total. Ich auch. Heute wieder einmal, um äh, unserer Biologie zu folgen, äh, ein neues Bier. Ich weiß, sämtliche Guinness-Trinker der Welt hassen mich dafür. Ähm, ich habe es mal ausprobiert, ich muss sagen, ihr habt recht. Das geht nur vom Hass. Aber muss ich da durch. Mal ab. Mal ab. Oh. Passt da noch ein die Kopfhörer drüber? Also? Nee, das geht nicht. Das das ist, nee, muss man das andersrum machen. Ja. Dieser Kopf ist, äh, doch, ich weiß ja nicht, ich glaube, ja, ich bremse nicht für Nutzenträger. Oh! Konkurrenz schläft nicht. Genau, hier, die Nachbarn, rüsten auf. Heute geht's richtig ab. Ich sehe nichts. Ich höre es nur. Na ja, doch, da hinten, hinter dem Baum. Oh. Taking a piss again. The pressure remains, a share of a pain, with myself again. The boy who was lost, the man who was blind, the old man's gone dead cold. All dreams were gone, love turned into mold, the life that never.